Hier steht drin: Wir tragen einen bestimmten Stil, um unterbewusst Teil einer Gruppe zu sein und uns gleichzeitig von anderen abzugrenzen. Man, hätte man auch ja, gut. Guten Morgen. Wir sind jetzt seit Samstag hier in der Mosel Zelten. Gestern war ein. Ziemlich verregneter Tag, aber heute ist Montag und es also ist endlich die Sonne draußen. Genau, und ich hoffe, du hast auch einen wunderschönen Ferientag. Wow, sieht das lecker aus! <lacht> Guck dir mal an! Hey, hast du auch einen Urlaub, wo du dich so richtig wohlfühlst und einfach du selber sein kannst? Weil bei mir ist es zelten. Ich bin ein riesen Fan davon und ich liebe es hier einfach. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du auch schon mal zelten warst. Oder an der Mosel. Weil wenn nicht, kann ich dir das einfach nur empfehlen. Weil es ist hier wirklich toll. Weil man hat nicht den Drang, sich irgendwie schick zu machen für das nächste Restaurant oder ein tolles Insta-Bild hinzubekommen, sondern man ist einfach, man selber trägt, was man möchte, worin man sich einfach wohlfühlt und man tut auch einfach das, was man toll findet und was man mag und genießt einfach die Zeit. Wir hatten gestern Abend Besuch von einem Fuchs, ähm, weil der in unsere Müllsäcken rumgeschaut hat. Und dann waren wir irgendwie um 4.50 Uhr wach, haben die Müllsäcke weggebracht. Ja, das war schon ein Abenteuer. <lacht> so, wenn man ihr das. Boah, das ist ein so tolles Buch.